Schönen guten Tag zu einer neuen äh, Folge von We Want Beer, neue Staffel und ähm, wie auch schon in den Livestreams, die wir zuletzt gemacht haben, machen wir es jetzt am Tresen, sonst waren wir immer an Tischen oder auch mal draußen und ähm, Judith ist wieder hier bei mir logischerweise. Hallo, grüße euch. Hallo Achim. Ja, also richtig hat das immer noch nicht gelernt. Wir oh. warten auf die nächste Staffel. <lacht> Achim ist auch wieder da. Achim ähm, ist auch wieder da. Genau, und ähm, so ein bisschen, wir haben jetzt kein großes Konzept ausgearbeitet, aber ja. vielleicht machen wir jetzt so ein paar Folgen, wo wir uns auch auf eine Brauerei konzentrieren. Ja. Ähm, das ist zumindest heute schon mal der Fall, denn wir haben hier die drei neuen Biere von Bräugier aus Berlin. Die sind ja ein alter Bekannter. Wir hatten in einer unserer ersten Folgen schon ein paar Bräugier-Biere drin. Ja. Weil, ähm, ja, die sind ja auf dich zugekommen ja. und ähm, du arbeitest ja auch mit denen zusammen. Ja, also ich arbeite gerne mit denen. Das sind Johannes ist ein super Junge und den Wayne kennst du ja glaube ich, nee, nicht den Wayne, Brian. den Brian kennst du ja, äh, kannst du ja vielleicht was dazu sagen, den Proof-Up und also, hauptsächlich Johannes, Johannes hat mir äh, dafür gesorgt, dass ich hier 10 Zapfhähne habe äh, und allgemein kommen die New England IPAs aber sehr gut an bei uns, bei unserem Kunden, äh, also klar, ich bin ein Fan von Royal -Gier. Ja, ich äh, auch. Ähm, auch wenn ich mit dem Johannes schon die eine oder andere Diskussion hatte um eine Bewertung von dem Bier, aber da ist Hopfen nochmals verloren in der Diskussion, sage ich mal. Ich war auch, wie du gesagt hast, in Berlin schon im Brewpub in Prenzlauer Berg. Da brauen die auch. Da hinten, hinten ist die Brauerei. Vorne ist dann halt der Taproom. Äh, sehr schön. Bei gutem Wetter kann man auch schön draußen sitzen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert und dann natürlich schön frisch gezapftes Bräugier. Wir haben hier die Flaschen, aber wie Jonathan auch schon gesagt hat, zehn Hähne. Da ist auch öfters mal das ein oder andere Braugier vom Fass dran. Bräugier, nicht Braugier. Mhm. Ähm, ja, und, und wir haben noch ein Zusatzbier heute hier. Von Dürks. Von Dürks. Dürks Red, Red Ale. Genau, also heute ausnahmsweise halt drei plus eins. Mhm. Plus noch was. Plus noch was. Und zwar muss ich an Christian Priest, das ist ein treuer Zuschauer, auch mittlerweile ein guter Freund. Mit dem werden wir auch demnächst hier Whisky und Bier-Tastings machen, also mal was ganz anderes. Und äh, weil jedes Mal fragt er, was ist mit Whisky, was ist mit Whisky? Christian, das ist meine letzte Flasche, die hatte ich von ihm geschenkt bekommen, einen super Whisky, den habe ich jetzt hier solidarisch äh, kollegial verteilt. Und äh, wie es so ist, Whisky kills virus. Okay, also… Ähm, Achim ist ein Fan, glaube ich? Nein. Ja, also, das ist halt nicht meins und ich sage oft, dass es dann auch perlen vor die Säue bei mir, weil ich es nicht schätzen kann, ähm, aber mein Gott. Okay, die Gläser sind auch nicht optimal, aber wir haben gesagt, äh, wir erfüllen jetzt den Wunsch von Christian und äh, nehmen seinen Whisky. Ich bin ja ein Fan von seinem Whisky und ja. Ja, lange Wie, Rede, kurzer Sinn. Tim, du hast hau auch weg. einen, hau weg. Genau, Tim trinkt heute auch mit. Post. Lecker torfig. Ist auf jeden Fall sanft. Also ist jetzt nicht scharf. Ja, also ich sehr viel. Also eigentlich wäre das was für dich. Du magst ja so Rauchbier. Also so ein Rauch, Torf, Aroma. Also den kann ich zumindest trinken. Also wie gesagt, der ist halt nicht. Jetzt kommt eine kleine Nachschärfe. Mhm. Um, ja, es ist halt aber nicht meins, ehrlich gesagt. Aber ich sag, also einer war okay. Ja. Um, aber ich kann es glaube ich nicht schätzen. Um, okay. Aber vielleicht bringt der Christian mir das mal bei. <lacht> Nicht, dass wir demnächst statt Bier auch mal Whisky haben. Ich habe ja auch schon Gin-Tasting gemacht oder? Oh, und wir ja. haben ja auch einen Febel dafür ähm, entwickelt. Von ja. daher, das zum Start und da würde ich eigentlich äh, liebend gerne direkt mit dem Bier weitermachen. Genau. Was haben wir eigentlich hier? Also, wir haben den Curve Crusher, ein Hazy Pale Ale, heute im Angebot. Genau, das ist bewusst ein Pale mit wenig Alkohol. Ziel ist es halt, dass man eigentlich ein, eine Flasche mehr konsumieren kann. Bin ich mal gespannt, wie der Geschmack ist. Noch nicht probiert. Dann haben wir äh, ein Niper, Rest of Pi. Ja. Pi, ganz interessant, Pi ist ja Pi ja, genau, oder Pi oder Pi ist ja der 3,14. Und wenn man das umgedreht, 14, oder 14. Dritte ist ja der Lockdown, wo wir alle runtergefahren haben. Und ich dachte schon 14,3%. <lacht> das wäre cool. Und das letzte, der Grenzstein 309 B. Da oh. gibt es bestimmt auch eine Geschichte zu. Ja klar, das ist der westlichste Grenzstein der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen ist es dann auch ein West Coast IPA wegen West. Genau, stimmt. Und, äh, und das ist irgendwo an der holländische oder niederländisch deutsche Grenze. Gut, das und dann haben wir noch das Dux. Die sind aus Köln, glaube ich. Die sind aus Köln. Da gibt es auch Red nicht, genau ein Red Hill. Da gibt es auch eine die haben auch eine Gasche düxer Botschaft oder so, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Aber das hat auch der Johannes mitgebracht, weil er ursprünglich wohnt er in Köln. Und äh, nach Whisky, Red Ale. Also beginnen wir jetzt mit dem Red Ale und dann Tommi, geht, gehen wir auf die bräuge Sollen wir jetzt dunkel an? Ja, okay. Wir fangen mal wirklich mal, wir überspringen mal, wir fangen mal jetzt mal ganz anders an. So, das war ordentlich durchgeschüttelt. Aber wir haben ja hier, hier so, ich war so durchgeschüttet, dass ich es falsch einschütte. Einmal mit Profis. Aber wir haben eine schöne Matte hier am Tresen, das ist schon mal der Vorteil. Ja. Oder ist das die Nervosität Ach ey. Vielleicht ist das der Biski Nee, ich glaube nicht. So, aber ich meine, im Endeffekt, wir sehen schon, Red Ale ist logischerweise ein ähm, bisschen rot. Das verwundert jetzt nicht. Und die Dose wieder, das äh, Beste, was dem Bier passieren kann, das Fass des kleinen Mannes. Äh, guck mal, da gibt es ganz interessant, darf ich? Ja. Also, da gibt es sogar einen Anstecher, wo du Mikrofaser fast anschließen kannst irgendwie. Guck mal hier. Auch nice. Kannst ja, mal auf die Kamera? Warum, warum, warum haben wir das denn so? Warum, warum haben wir das denn hier nicht? Ja, denn? da müssen wir Dosen stechen machen, das mache ich, glaube ich, nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob die das auch vielleicht so ein passendes Gefäß haben. Hätte ich es gewusst. Ähm dass wir eine Dose haben. Hä? Der Steffen hat mir ähm, geschenkt, äh, den Dosenaufmacher zu meinem Geburtstag. Das okay. ist Kickstarter-Projekt, wo man eine Dose oben aufmacht. Das ist praktisch wie ein Dosenöffner. Wuff, wuff. Und dann kannst du den Deckel abmachen und dann kannst du wie aus dem Glas trinken. Okay. Und, den Bech und die Dose hinterher meinetwegen für Stifte oder sowas weiterverwenden. Okay. Äh, eigentlich ganz nice. Ähm, hat noch ein paar Kinderkrankheiten, also manchmal wird es auch eine Sauerei. Okay. Weil halt, wenn, das, also wenn das Bier hochsprudelt, mhm. Aber äh, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, bringen ich jetzt mal mit, wenn wir eine Dose haben. Mhm. Dann können wir uns das auch angucken. Also die Ränder, glaube ich, nicht mehr scharf. Ich hoffe nicht, nee, dass nee, die Kinderkrankheiten. Die sind total unscharf. Okay, also, okay. Nicht, dass das die Kinderkrankheiten dadurch sind. Nee, nee <lacht> das ist total. Ähm, das ist schon ganz gut von der Technik. Okay, okay. Das wird so rausgepresst, nicht rausgeschnitten. Okay, interessant. Ähm, weil der Deckel ist ja auch reingepresst. Mhm. Und ähm, bringe ich mit. Ähm, okay. Zeige ich dir und zeige ich auch äh, den Zuschauern dann gerne mal. Ja, ich bin mal interessant. Jetzt aber. Kommen wir zum Red Day. Ja. Wie die Farbe ja schon sagt. Rot. Rot. Also. Schaumbildung interessant. Ja, Schaumbildung war ja schon in der Dose stark. Ja. ja. Übrigens, was sagst du zu meinem Bad? Finde ich sehr gut. Und wie finden die anderen das? Die finden das auch sehr gut. <lacht> genau wie sie mein Bad mal so gut finden. Also deswegen kann ich das nachvollziehen. Also äh, Achim ist schuld dran. Achim hat ja so einen ganz interessanten Wiedererkennungswert, sein Bart. Ich finde den übrigens ganz cool, obwohl, anders kann ich mir ihn nicht mehr vorstellen. Du hast mich aber so kennengelernt, ne? Genau, ja. ich kann mir das nicht anders vorstellen, deshalb. Ich kenne ja aber Bilder auf Facebook, ja. wo du anders aussiehst. Und zwei Jahre hat er dafür gebraucht. Nee, nee, eigentlich ging es ja relativ schnell. Es waren halt acht Monate, glaube ich, auf die Länge. Ja. Und seit, seit, jetzt habe ich ihn seit zwei Jahren, mehr oder weniger, oder seit knapp über zwei Jahren aber halt den ja konstant auf der Länge, weil der wächst einfach auch nicht mehr. Okay. Du also okay. kannst den jetzt nicht wachsen lassen und dann wird er irgendwie länger. Irgendwo stoppt das, wahrscheinlich aus Genen. Wie ist die Pflege denn eigentlich vergleichbar? Jetzt, also wenn ich jetzt vergleiche, jetzt, ich muss mich eigentlich öfters rasieren. Ich habe ja nur hier, hier und äh, wie ist es vergleichbar bei dir? Also ich meine, das ist schon, äh, man unterschätzt halt. Ähm, also wenn er nichts macht, dann wird er halt sofort wuschelig. Also mittlerweile wasche ich den jeden zweiten Tag, okay. wirklich mit, mit, mit Okay. Da können wir auch nochmal einen Plug machen mit dem Bartshampoo. Vom, äh, vom Bastian aus äh, München, okay ähm, äh, Bastian's Oil, nee, Bayer's Oil, Entschuldigung, so, Bastian Bayer ist der Name und Bayer's Oil heißt das, ba mhm. äh, das Bayerische Oil, also Bayer mit E geschrieben, ähm, packe ich auch in die äh, Shownotes unten rein, auf jeden Fall halt ein guter Kollege aus alten Foursquare-Zeiten, ähm, hat mal Vertrieb in, für Foursquare in Deutschland gemacht und hat sich irgendwann mit Bartpflegeprodukten, also sich hat einen Bart wachsen lassen, selbstständig gemacht. Mhm. Für genau. D der, der war schon vorher am Start. <lacht> und ähm, da habe ich halt, wie gesagt, also mit dem seinem Shampoo okay. wasche ich dem wirklich. Und dann habe ich mittlerweile den Glätteisen, um den halt zu glätten, weil sonst wird der halt halt so ein bisschen kräuselig und dann nicht mehr so schön. Und dann musst du den wirklich glätten. Und rein theoretisch müsstest du das, glaube ich, sogar jeden Tag, wenn ich den, ja, jeden zweiten Tag machen. Und das ist mir dann auch schon ein bisschen viel Aufwand. Du glättest dein Bart. Ja. Es gibt auch extra Bartglätteisen warum ist mir das nicht eingefallen als Wirtschaftler? Eine Marklücke. Du, also also wo sie an sich viele denken, halt ist easy, du kannst du Spaß jetzt rasieren, hast halt einen anderen Driss. So, ich finde das Bier eigentlich ganz lecker. Auf jeden Fall. Es ist mal, um mal wieder hier zur Sache zu kommen. Also wir haben es passt wie, ich, wie, also wir wirklich gut hinbekommen, hinbekommen. Whisky, torfig und jetzt so dunkel. Und ja... Ich feiere ja schon die Dose alleine wegen dem Anstechpunkt. Das finde ich halt schon, schon eine geile Idee. Wo ich mich frage, warum sind die anderen schon auf die Idee gekommen? Und wenn sie auch noch irgendwie, so ein, irgendwie so, ein, so, ein, so ein Anstechteil dafür noch als Merchandise verkaufen, das ist so witzig. Haben die, glaube ich, auch. Musst du gucken. Ich bin mir nicht sicher. Da steht auch drauf. Genau, ziel und Mikrofass anstechen. ist auch schon witzig geschrieben. Also gucke ich mir auch gerne mal in Köln an. Bin das wäre mal, um das der Beweis, Köln. dass das ein kleines Fass ist. Wir ja. sind ja da immer skeptisch und äh, sagen eine Dose, mh, ob das richtig ist oder falsch. Aber hier ist es eigentlich sieht man schon schmeckt jetzt irgendwas besonders raus. Also ich finde es super ehrlich gesagt schon. Ich schmecke aber also ich schmecke jetzt nichts Besonderes raus. Was jetzt wie gesagt nicht schlecht ist, weil ich es echt gut super finde. Du kannst es runtertrinken. Also man kann es super runtertrinken. Ähm, also Karamellmalz höchstwahrscheinlich. Drei verschiedene Malze laut ja, äh, Etikett. Ja, ja, ja. Deutscher Aromahopfen. Mhm. Kalister und Hüllmelon. Übrigens, die hatten auch einen Kölsch. Fruchtiges Geschmackserlebnis. Hast du noch nicht das Kölsch? Nee, da war okay. ich mir so unsicher, ob ich das Kölsch besorgen sollte. Weil wir sind mitten im Ruhrgebiet, Kölsch. Ja, du kriegst ja sogar Kölsch in, in, in, in Düsseldorf mittlerweile. Okay. Das ich ja immer liebhaber. Also, ich weiß, was ich gebe. Also. Du weißt. Hm? Also ich gebe 3,75. Ich gebe 3,9. Perfekt. Super. So, knipsen wir. Stell mal runter. Damit wir gleich schon mal die drei Bräuge hier präsentieren können. Und check es mal ein. Hm. So, ich kann schon mal sagen, ein Freund hat es getrunken, hat 3,5 gegeben und die Community hat 3,4,1 gegeben. Also liegen wir da schon... Nee, nee, nee, warte, warte, warte. Ihr hat das Falsche genommen. Barcode hat mich aufs Kölsch verwiesen. Okay. So, also müssen wir das manuell suchen. Da ist das Red Ale. Okay, hat noch keinen Freund getrunken und die Community 178 Check-Ins hat 3,3 gegeben. Also auch da liegen wir weitaus drüber. Mhm. Ich würde sagen, es ist eine unterschätzte Brauerei nach dem ersten Bier, dann, also nach den Bewertungen. Okay. So, jetzt checken wir es ein. Du kannst ja schon mal vielleicht in der Zwischenzeit, hast du auch schon ausgetrunken? Ja, ich habe schon. Mal eins, eins der Bräugiers äh, öffnen. Mit welchem beginnen wir denn? West Coast. Hab ich mir gedacht. <lacht> ich bin gespannt. Generell auch die ganzen Etiketten haben einen relativ neuen Stil, ne? Ja, genau, genau, genau. Also, wenn nehmen mir ja Vescos, mhm. wie du schon richtig äh, angenommen hast, äh, da bin ich gespannt, äh, wie es dir und mir schmecken wird. Vescos IP ist ein bisschen speziell. Ich glaube aber, ja, der Achim steht auf Vescos. Ja, und ähm, generell die, die Labels haben die halt relativ äh, komplett neu gestaltet. Also ist relativ äh, komplett neu gestaltet, Ganz anderer Stil mhm. als die alten Bräugier und gerade die erste rutsche die sie damals hatten die wir noch in einer von unseren ersten folgen wie gesagt mal hatten ähm, die hatten ja alle so einen ähnlichen stil von logo dann haben sie noch mal wieder gewechselt zu einem anderen stil und jetzt schon wieder was anderes und ich muss sagen bei Roy war das erste weizenbier was so etwas positiver bewertet hast als sonst ja und dann, und dann äh, regt er sich noch auf der Johannes. <lacht> unglaublich unglaublich <Ja>. Und, und was habe ich letztes Mal gemacht in der Folge noch? Und hinterher nochmal extra gelobt für die geile Gose, die sie hatten. Ja, aber dann danach du sie etwas wieder negativ. <lacht> so. Gucken wir. Hier, nimm du das. Ich muss noch laufen. Das gute nee, West Coast nee, So, also, wie wir ja schon gerade gesagt haben, West Coast IPE, Grenzstein ist ja bewusst. 309b. Hm? 309b, nicht 5. Okay. 309 B, Entschuldigung, BW Bertha ist äh, das westlichste Grenzstein Deutschlands und äh, grenzt zu den zu Niederlande oder Holland, Holland oder Niederlande. Mhm. Ja. Hat 7%. 7%. Wow. Riecht ein bisschen süßlich, finde ich. Sehr blumig. Das ist wahrscheinlich für mich süßlich. Sie wissen ja, meine Nase ist nicht die stärkste. Also ich finde es interessant. Ich würde sagen, Post. Probieren mal. Prost. Prost. Finde ich gut. Hat auch eine gute Kühlung übrigens. Ähm, sehr, sehr, relativ sanft. Also nicht, also nicht sehr prägnant. Was ich jetzt nicht schlecht finde. Okay. Kannst du halt auch super wegtrinken. Ja. Also, also ich bin kein IPA-Fan. Aber fair enough, schlecht ist das nicht. Ich kann nicht neutral sein bei Wolgier. <lacht> das ist mein Lieblingsbrauerei. Aber also. ich muss sagen, trotz allem versuche ich das wirklich fair zu bewerten. Ich würde dem jetzt auch, ähm, auch eine 3,9 geben, genau wie vorhin dem Red Ale. Das ist für mich nach meiner Bewertungsskala, da nehme ich noch gerne ein zweites. Ja. Das finde ich, das kann man wirklich schön wegtrinken draußen, ja. wenn, man, ja. wenn man auch jetzt, sag ich mal, nicht im Perfekt. Vollsommer, aber halt Übergang zum Sommer draußen, wenn es warm wird, sitzt. Schönes, schönes, tolles Bier. Hast du überhaupt dieses Jahr Gedanken gemacht, wie, was du diesen Sommer machst eigentlich? Du kannst auch nicht mehr verreisen. Das wissen wir ja alles noch nicht. Ich bin ja immer noch auf der positiven Seite, wie ich generell bin. Jetzt warten wir erstmal die nächsten äh, zehn Tage, zwei Wochen ab, dann gucken wir weiter. Ich habe auch noch nicht storniert <lacht> mein, mein Flug nach Estland. Eigentlich wären in Estland ähm, äh, zwei Konferenzen wären da gewesen, die sind schon logischerweise abgesagt, wie die meisten. Ich habe den Flug und das Airbnb aber aufrechterhalten. Und äh, man kann es ja immer noch stornieren, mhm. weil ich erstmal positiv an die Sache rangehe, wenn sich noch was ändert, Situation im Griff ist. Die wird nicht hundertprozentig safe sein, ist mir auch klar. Da muss man abwägen und dann überlege ich mir das. So. Ich gebe dem eine 3,9. Habe ich ja gerade schon gesagt. 3,75. Auch wie gerade? Ja. Guck mal, es ist noch nicht drin. Oder auf dem jeden Fall der Barcode, den findet er noch nicht. Aber unter Grenzstein wird ja wahrscheinlich nicht so viel sein. Nein. So, da haben wir es. Ein Freund hat schon eingeschickt. Wie viel insgesamt? Der Andi. Ähm, insgesamt 30 Check-Ins. Ja. Der Andi hat dem eine 4 gegeben, die Community eine 393, dann liege ich da, glaube ich, relativ gut im Schnitt. Okay, super. Kann, äh, wenn Johannes dann nochmal meckern möchte, kann er gleich hier alle 30 Leute anmeckern. Bitteschön. <lacht> Und wie ist der Brian eigentlich? Bitte? Wie ist der Brian, der Freund oder der Kollege von... Der ist entspannter als... Er <lacht> Er ist Amerikaner, ne? er ist Amerikaner. Hat er auch richtig so einen Dialekt oder so einen Akzent, wo man... Ich, ähm, ja, ich glaube, ich habe auch zum größten Teil mit dem Englisch gesprochen. Okay. Einfach, was ich Leben hat. Und ich meine, in Berlin hast du ja häufig, dass du halt auch mit den Barkeepern in Bars halt Englisch sprichst, weil die oft auch kein Deutsch können. Was ja auch total irre ist. Also arbeiten Leute, die sprechen kein Deutsch. International. Berlin ist ja international. eben weil, ist weil ja die halt, Hauptstadt. weil die halt komplett damit klarkommen, da, dass ja. die in Englisch ähm, ähm, ja, mit den Kunden umgehen. Und mich stört das nicht. Ich freue mich immer, wenn ich Englisch sprechen kann. 3,9 9 gebe ich. Also, Unglaublich, also dass sie in Berlin checken. wirklich in Englisch sprechen und nicht Deutsch, das ist gut. Also da kamen halt auch viele rein äh, am Tresen, die dann auch mal gefragt haben nach Bieren und dann ja. halt oft auch Englisch gefragt haben. Also. und ich meine, Prenzlauer Berg ist jetzt nicht Berlin-Mitte, also wo jetzt die knallharten Touristen sind. Da musst du auch schon hinwollen. Ja, aber ja, warte mal, Brenzlauer Berg ist schon so eine gute Gegend. Also es ist keine negative... Das habe ich jetzt auch nicht gesagt, aber es ja. ist halt eine mutti kinderwagen gegend Ey, Genau, genau. Nicht böse das gemeint. Ist das. Ja, ja, um Gottes Willen. Aber Gott. halt, äh, das, da, da gehst du nicht als Tourist... Also als Tourist gehst du wahrscheinlich überall hin in Berlin. Aber halt, als Tourist bist du halt in Mitte ja, ja. und einfach was weiß ich, hier okay, Tiergarten... Ja. Sehnenwürfigkeiten. Ja. ja. Ja, ja. Okay, ja, verstehe ich. Ja, ja. Ja. Das ist gut. Aber ganz viele Leute leben da ja also auch durch den Job bedingt und ähm, kommt von halt kommt aus der ganzen Welt und dann ist halt Englisch die internationale Sprache. Ja klar. Ich hatte hm. auch, ähm, ich habe mir der, der Till mir das empfohlen. Hm. Äh, der der arbeitet ja die Hälfte seiner Zeit in Berlin. Hm. Und der Till hat ist mir wer? Till. Ähm, du weißt, wer Till ist? Ja. Achso, für die Zuschauer. Ja. Ich äh, weiß, natürlich weiß ich das. Genau. Till. Till. Ähm, ähm, Hobbydrucker und Hobbybrauer. Ähm, mit dem Tiller ähm, haben wir hier auch so einen Sensor integriert, weil wir ja das digitale äh, Biercafé West machen wollen, also das digitalste Café Deutschlands. Ja. Und ähm, der macht halt in IoT. Hat auch mit dem Video gemacht zu den E-Scootern von CERC, weil er die Daten ausgelesen hat. Auch ein ganz, ganz heller Kopf, ganz spannend, was der so macht. Und wie gesagt, er hat seine Firma, die ist zum Teil in Berlin. Mhm. Er wohnt hier um die Ecke und der pendelt halt zwischen Berlin und Dortmund. Und da hat er mir halt ähm, äh, in, ich kriege es nicht mehr auf die Reihe, wie der Stadtteil heißt, hat er mir auf jeden Fall eine Bierbar empfohlen, mhm. auch eine super Bar gewesen, aber auch wieder amerikanischer amerikanische Barkeeper und der kam aus Austin. Aus Austin? Wo ich ja auch öfters schon gewesen bin. Dann konnte ich mit dem schönen rein in Austin reden. Also, Wegen Bier werde ich Austin vermeiden. Wieso? Damit ich diesem bayerischen Fanclub nicht begegnen muss. Es gibt ja keinen Dortmunder, die haben ja gesucht. Die haben ja eh keine Ahnung. Also. Aber dadurch bist du ja in der letzten Folge auf die Biere gekommen, ne? Auf welche? Äh, auf die äh, Schlawiner und Co. War das nicht da? In den Osten irgendwie? In einer... Ja, ja, ja. Nee, das war nicht in Osten, das war in Texas. Ja. Ich war in ähm, New Braunfels. Ja. Und dann hat der Christian, äh, auch ein Fan von uns, jetzt nicht mit dem. Christian, jetzt mit dem Whisky-Christian Whisky verwechseln. Hat der ja ähm, gesagt, äh, bei ihm um die Ecke ist das alte Braunfels, also einfach nur Braunfels und da gibt es auch eine Brauerei. Und ja. deswegen hat er uns dann die Biere geschickt äh, für dich, für mich und für den Tim. Ja, und die hatten wir im Livestream dann verkostet. Ach. Genau. Okay. So. So, jetzt geht's weiter. Sehr lecker. Jetzt gehen wir zum Naipa. Ja. Wrath of Pie. Also, die haben das ja. Äh, WET auf WET, Was heißt noch nochmal? Auf Pi? Res. Zorn. Zorn. Zorn, der Zorn des äh, Pi. Also, das heißt, äh, das ist Pi, ist ja ganz einfach. Hatten wir schon gerade angesprochen. 14.3. Und wenn man das umdreht, äh, hat ja, ist ja 3,4. Im Englischen wird das ja anders ausgesprochen, glaube ich. Erst Monat, dann das, der Tag. Mhm. Und äh, ja. Ich finde, es trifft jetzt genau aufs Thema Zorn. Also es zeigt einfach, dass wir verwundbar sind. Also das ist einfach nicht so weitergehen kann, immer so, mhm. wie wir das immer vorstellen. Und äh, ich finde schon, dass wir nach der Pandemie irgendwie allgemein, du und ich auch allgemein, auch Tippen bestimmt anders hervorkommen werden. Also und das Bier ist auch ganz besonders. Jetzt passt auch zum Thema, wenn wir jetzt hier links... Ein, ich glaube, die hatten bis jetzt kein Bier mit Haferflocken. Kann das sein? Das kann sehr gut sein. Ja, Haferflocken ja. sind ja jetzt nicht unbedingt ja, ja. so oft. Ja. Und das jetzt mit Haferflocken? Ja. Hat 6,5% übrigens. Gerade mal nachgeguckt. Mhm. Also, ich finde das schon interessant. Ich glaube, Bräugi hat sich auch verändert. Auch mit dem Logo allein. Äh, wichtig ist auch, dass sie auch hoffentlich durch die Krise gut kommen. Also aus Solidarität habe ich auch die Kisten gekauft und versuche das jetzt auch an den Mann zu bringen. Und wir trinken das erste Mal jetzt, ne? mhm. Ich bin gespannt. Also Achim und ich haben ja wirklich immer verschiedene Bewertungen. also du bewertest es wirklich anders. Und äh, ich werde jetzt einfach nicht sagen, ich bin neugierig, was der Achim dazu will. Ich finde das, ich mache mal wieder eine neue, einen neuen Begriff, flachfruchtig. Hammer, ne? So flachfruchtig, also nicht so, dass es heraussticht. Flach, ähm, ich finde es jetzt nicht so super duper. Also ich finde das ähm, Westcott kurz IP weitaus besser. Ja, habe ich mir schon gedacht. Du magst es ja auch wenn das so herbe ist. Mhm. Das ist in Ordnung, dem... dem also da, da sage ich nicht nein, wenn du es mir hinstellst. Ja klar. Ich würde dir, bevor ich es nehme, würde ich halt ein anderes Tipp äh, picken, das kann ich dir gleich sagen. Aber es ist ein gutes Bier. 3,5. 3,5? Hm, okay. 3,5 ist bei mir die Bewertung für, für ein solides Bier. Na, ich finde das schon etwas besser. Also ich bin wesentlich besser. Aber schwierig. Also ich würde sagen 4. Okay. Ich bin gespannt, was die Community sagt. Ja. Mal erstmal ein Foto. Vielleicht schmeckt das auch gezapft ganz anders, wenn ich demnächst hier die Zapfhähne aktivieren kann. Du, das ist ja öfters mal so, dass gezapft anders anders schmeckt. Ja. Ähm, generell, also wo wir gerade über Situation gesprochen haben und wie sich alles verändert, ich finde es eigentlich ganz schön zur Zeit. Jetzt mal, ehrlich, ich finde es blöd, dass die Gastronomie besonders auch zu hat ich, und, ja. und dafür noch keine Regeln ja. gibt. Und klar, die Regeln im Einzelhandel zurzeit sind halt auch, muss man sich dran gewöhnen und nicht so einfach. Selbst einkaufen ist schon eine Hürde. Aber ansonsten, so im, im normalen Alltag, wie sich alles so ein bisschen entschleunigt, finde ich eigentlich ganz nett. Also einfach, ich bin heute zu Fuß zum Büro gegangen vom Kunden. Und ähm, da ist ja weitaus weniger los um, um, auf den Straßen, was ich eigentlich mal ganz entspannt finde. Und auch wenn du mit dem Auto mal irgendwo hinfährst, du hast nicht diesen üblen Verkehr und alles. Mhm. Das sind halt die positiven Seiten, die man der Pandemie so abgewinnen kann, wenn man es mal so sagen möchte, finde ich. Und historisch meinst du? Wo kommen wir äh, äh, historisch? Ich meine, im Endeffekt denke ich wieder, die, du denkst halt, die Leute lernen daraus und es ändert sich was. Und am Ende werden wir bei 95% wieder den gleichen Sachen landen, wie die Menschen sind. Wenn wir denselben Algorithmus haben sozusagen. Ich meine, wir haben halt äh, die ganze <lacht> Überraschung, dass Leute jetzt auf einmal anfangen, ähm, auf einmal geht Kartenzahlung, wo es ja. früher nicht ging. <lacht> ähm, auf einmal ähm, gibt es Videokonferenzen und das geht auf einmal alles mit der Digitalisierung. Das ist ja ähm, deine Welt eigentlich. Ja, und ich habe Arbeit ohne Ende. Aber ähm, so, sobald es nicht mehr erzwungen ist, glaube ich, wirst du noch erstmal wieder auf eine Normallevel... vielleicht ein bisschen höhere Normallevel runterrutschen. Ja. Und dann wird sich das in den ganz normalen Verlauf der Menschheit – jetzt klingt das schon wieder sehr, sehr hochtrabend – so entwickeln, dass sich das normal weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass wir einen Riesensprung dadurch gemacht haben. Okay. Weißt du, wo ich gemerkt habe, dass ich, auch wenn ich optisch nicht deutsch bin, dass ich 100% deutsch bin? Letzten stand ich wollte ich einen Kaffee holen und dann hat die Dame wirklich nach, haben sie das nicht per, per Karte, können sie das nicht per Karte bezahlen? Und ich war schockiert. Die Deutschen nehmen ja immer Geld, ist ja so. Mhm. Und äh, die alten Deutschen? Ich gehöre dazu. auch, ja, ja auch nicht sagen die Oldschool-Deutschen. Ne, ja, die alten halt. Alles hoffe ich, hier über 30. Also ich meine, ich bin auch alt nach dem Maßstab. Ich bin jetzt auch nicht der... Also, was, was ich gut finde, ist ja für mich, sag ich mal, meine, meine Altersklasse, meine Freunde, mit denen ich zur Schule gegangen bin, all sowas, die denken ja auch alle anders. Okay, okay. Du bist ja äh, äh, von den technischen Sachen bist du ein bisschen fortschrittlich, fortschrittlich, oder du bist lockerer mhm. als ich? Ich meine, ich bin halt, gefühlt bin ich halt 10, 15 Jahre halt jünger, also, weil ich die Sachen mache, die so in der Altersklasse normal sind, weil es mich halt auch interessiert, was mein Job ist. Ja, klar. Ähm, und äh, ich, du, ich, ich habe Leute halt, äh, die sind so alt wie ich, äh, Freunde halt aus dem, aus dem Arbeitsumfeld von früher, vom Job, wo ich mir denke, wenn ich mit denen rede, ich bin, wenn ich sage, ich bin 15 Jahre jünger in meinem Denken oder wie ich an Sachen rangehe, an die Digitalisierung, die sind 10 Jahre älter. Also nochmal als ihr Alter. Die, sind so, die, die gehen an Sachen ran wie meine Mutter, die ist 75. Und dann sind wir, sind wir ja so weit auseinander, auch in der Diskussion, wo ich dann sage, du, da müssen wir jetzt gar nicht reden. Das bringt uns nicht weiter. Wir werden nie einen gemeinsamen Nenner finden, trinken wir eben Bier. Also ich muss sagen, in gewissen Punkten, nicht in vielen Punkten hat wirklich Achim mich verändert. Die Freundschaft und äh, ich denke jetzt anders, äh, äh, ich finde die Digitalisierung so oder so, meine Abschlussarbeit habe ich ja über die Digitalisierung geschrieben, aber du hast halt den Fe, den Feinschliff gegeben, muss man sagen und äh, das finde ich halt cool. Ja. Das Bier ist übrigens weitaus besser bewertet als ich es gemacht habe, das ist keine Überraschung. Ähm, ich habe ja auch gesagt, es ist ein gutes Bier, es ist halt nur nicht meins. Ähm, der Andi hat auch eine 4 gegeben, der hat das auch schon getrunken gehabt. Und die Community eine 3,93. Okay, also. Und ich habe mich vertippt, ich habe eine 3... Ah oh ne, jetzt bin ich beim Grenzstein. Ich habe das falsche Bier jetzt ausgewählt. Ah nein, also ich, ich habe ich hab jetzt den falschen Check-In gerade ausgewählt. So, nochmal äh, Korrektur. So, der, der Andi hat eine 4 gegeben und die Community hat eine 4,23 im Schnitt. Auf 34 Check-Ins. Mhm. 34 Check-Ins, okay. Das ist schon äh, echt eine so, super solide, gute Bewertung. Da wird Johannes sich freuen. Ja. Also im Schnitt eine 4,23. Da ist nichts falsch gemacht. Und da macht meine 3,5 dann eben auch keinen Unterschied, weil <lacht> es halt ein Schnitt ist. Ich habe auch gerade schon mal das nächste Bier aufgemacht. Bin ja nicht, zum, nicht zum Vergnügen hier. Da haben wir das Curve Crusher. Mhm. Also bei dem Bier, das ist ja wirklich, was ich finde, ich, äh, was die gut hinbekommen haben, die haben den Alkoholgehalt nicht so hoch äh, angezogen oder hoch gebraucht. Wie viel hat das, Achim? 5,6 Prozent. Ja. Das ist schon mal wie so ein normales Bier, wo du sagen kannst, wie Pilz oder, oder so ein helles und, oder, oder etc. Und äh, wo du sagen kannst halt, äh, wow, das schmeckt mir. Aber ich habe keine Bedenken, ich kann noch eine Flasche trinken davon. Habe ich gehört. Jetzt bin ich mal neugierig, ob das wirklich... Ach, äh, ich muss laufen noch, immer noch, weißt du? <lacht> du die waren jetzt nicht groß unterschiedlich eingeschüttet. <lacht> so, geht runter. So, so. ein hey, Pale, hey, see, pale So, die schlechte Nase riecht. Jetzt nichts Dominantes raus. Ich rieche auch nichts Dominantes also sehr trüb. Ja, natürlich Also das ja. sieht mehr so wie so ein Orangen- oder Ananassaft. saft schön. Yep. Ach ich kann nicht mehr. Prost. Prost. Da ist auch im Geschmack nichts dominantes. Also ich finde, meine Meinung ist, dass die das Bier gut hinbekommen haben, für die Jahreszeit. Weil die wissen genau, wenn die Biere brauchen, auch wie das halt aromamäßig halt intensiv sein muss. Und für die Jahreszeit ist das ideal. Mhm. Also ich bin... Also ich finde das auch lecker. Ich finde das ist ein super Sommerbier, wenn du mich ja, fragst. Sehr solide. Gefühlt, ich meine, wir haben es als letztes aufgemacht, deswegen steht es natürlich jetzt hier schon ein bisschen und wir haben halt auch die Lichter, äh, Lichter, ich fände es wahrscheinlich besser, wenn es noch kühler wäre. Das stimmt. Halt, wenn man das, wenn man halt im Gaumen diese Kühle ja. da noch kriegt als Nachgeschmack. Hier Bergmann hat zum Beispiel jetzt das Kellerpilz, was, okay. was ich richtig gut finde mhm. und wir hatten das geholt in äh, der Stäbehalle mhm. und ähm, dann war es halt warm mehr oder weniger, weil mhm. wir es nach Hause gebracht haben. Wir haben Stef und ich das schnell ins äh, Eiskühlfach gepackt okay. und rausgeholt, kurz bevor es gefroren war mhm. gefühlt. Cool. Und das war, so, also, das war so perfekt und so kalt und so geil, ähm, wie also richtig hier china -Style, weil China trinken sie eigentlich schon äh, Eisbier, die schmeißen auch gerne mal einen Eiswürfel rein. Okay. Das fand ich richtig gut und da habe ich wieder gemerkt, dass halt auch wirklich die, die Kühlung auch total viel ausmachen kann. Ja klar, also äh, bei Dunkelbier kenne ich mich ja so ein bisschen aus. Ich weiß, bei dunklen Bieren umso wärmer die werden, ich glaube sogar in England oder teilweise in, du bist ja auf der Welt unterwegs, werden auch die dunklen Biere halt bei 11 Grad gezapft oder irgendwie so in, in der Richtung. aber ja, ja, also eher, eher warm als kalt. Genau, eher warm als kalt. Aber ich finde, äh, kann man darüber reden, das ist die Philosophie für sich, äh, ob man das Bier bei 4 Grad trinkt und dann leicht erwärmen wird auf 11 Grad, äh, weil man kann durch diese Erwärmung halt Kriegt man immer einen ganz anderen Geschmack, immer einen ganz neuen Geschmack. Und nur bei denen fühlt das natürlich nicht funktionieren. Jetzt bin ich mal gespannt, Achim. Also, ich habe mir den Westkurs äh, IPA, was halt eindeutig, kann ich jetzt schon sagen, mein Favorit ist, 3,9 gegeben habe und dem eine 3,5. Dann landen wir auf jeden Fall dazwischen. Ich glaube halt, dass es das nochmal eine Runde geiler ist, wenn es kalt ist. Dem würde ich eine 3,8 geben. 3,8, okay. Also, ich glaube, da das ja süffig ist am Ende und auch sehr lecker ist und auch in der Community bestimmt anders bewertet wird, ich bin bei 4. Wieder bei 4. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Also, einer hat es eingeschickt: der Andi. Ist wahrscheinlich hier geholt alle drei, ne? <lacht> ja genau. Ähm, 3,75, vielleicht ja. eine 3,8. Ähm, die Community 4,18. 4,18, also. also hätte ich jetzt dem westkurs IP eine 4 gegeben, ja. hätte ich dem auch eine 3,9 gegeben. Also ich finde das ein bisschen darunter. Wie viele Check-ins? Ähm, 39. 39 okay. Gut, okay. ist halt relativ neues Bier. Da passiert natürlich nicht so viel. So Futter habe ich gemacht. Genau, 38 habe ich gesagt Bottle bierkaffee selbst eingeschickt ja wie gesagt ist relativ einfach also ich habe ja gerade schon meinen favorit jetzt benannt also mein favorit ist steht eigentlich auch schon perfekt hier für mich das ip das hazy pale Ale und dann das sniper und genau wenn ich ihn jetzt noch dazwischen stellen müsste würde ich es halt so machen für den heutigen Abend. Okay. Also, ja. bei mir ist das halt anders. Äh, Whisky war halt nur wegen Christian. Aber sonst sind wir auf Bier. Und äh, ich würde das halt wirklich ganz anders bewerten. Ich bin kein herber Typ. Ich liebe die Süße. Ich bin ein süßer Typ. Oder, Achim? Du, du bist ein Süßen, ja. Ich bin Süßen. Also, Düx gefällt mir. Dann hier das Pele Und dann hier... Haferflocken. Also ich bin mehr in der Also Richtung. wenn wir jetzt von Start gehen würden, ja. wärst, wärst, wärst du... Nein, nein, nein, ganz anders. So, so, so und so. Und das ist dein Bestes? Das ist mein Bestes. Also zu dir rüber, genau wie gerade andersrum genau, zu mir war. Ja, genau, genau. Ja, dann ist im Endeffekt halt die Reihenfolge fast gleich wie gerade, nur in eine andere Richtung, außer dass wir die beiden Beere tauscht haben. Genau. Also bei mir ist ja der... Ich bin halt der süße Typ. Genau, und ich bin der, der, der, der hopfige und der saure Typ. ja Und damit möchte ich noch erwähnen, dass das Sauerbier, was auch gar nicht so sauer ist und total überraschend ist vom Bräugier, ähm, so gut war, dass ich das, wenn es das überhaupt noch gibt, ähm, jedem ans Herz legen kann, der ein Sauerbier mag oder auch mal ein Sauerbier kennenlernen möchte, weil es eben nicht so extrem sauer ist, ein Bombenbier gewesen. Und ansonsten nehme ich gleich noch gerne einen Vescos, IPA und fertig. Also das stimmt, also bei, Go, bei dem Gose muss ich auch wirklich sagen, der war mal ganz anders, also das ist, äh, ich habe noch nie, also ich bin kein Gose-Fan, du weißt es selber, also so saures, aber der war mal wirklich mal und dann war auch äh, warme Jahreszeit und ja, bin mal gespannt. Ja, guti, da haben wir es hier, drei neue Bräugier, Biere und ähm, ich hoffe euch hat es Spaß gemacht äh, und ich hoffe ihr findet es auch gut, wenn wir uns jetzt vielleicht auch mal so in den Folgen, mit einer Brauerei beschäftigen und nicht drei komplett verschiedene Brauereien nehmen, drei verschiedene Biere, sondern eine Brauerei im Fokus stellen. Und wenn ihr eine Brauerei habt und eine Brauerei seid, könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Kontaktdaten sind halt unten in der Beschreibung. Ansonsten, www.bir.de findet da auch genug Informationen. Und dann nehmen wir auch gerne mal. Brauerei rein, wenn sie möchte. Und wir gucken immer noch, wir haben immer noch den Plan auch mal bei Fiege vorbeizuschauen. Ja, das stimmt. Ähm, Aber wird hast... ja jetzt schwer durch Corona. Ja, ja, jetzt. Aber es wird in eine Zeit nach Corona geben. Ich bin ja da sehr positiv. Und das war auch bei Fiege, uns einfach mal ähm, in der Sonderfolge auch mal dort durch die Biere trinken. Die haben eben auch mehr als nur das Pilz. Oh ja. Und ähm, ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ich hoffe ihr habt auch ein Bier dabei getrunken, wenn ihr euch das Ganze angeguckt habt, ja. Daumen nach oben. Ansonsten abonniert uns gerne oder mich hier, dann habt ihr halt immer alle Infos, geht auf die Webseite. Ja, ja. Wir sind auf Instagram und auf Instagram plane ich übrigens den Instagram-Kanal ein bisschen umzubauen wie, eine, wie so ein kleiner Bierguide. Okay. Ich habe mich nämlich jetzt angefangen, als ich in Austin war, Fotos zu machen von Brauereien und Bierbars. also mhm. so von außen von innen so zwei drei Fotos nicht vier. und die als Karussellpost auf den We One Bier Instagram Kanal zu stellen darunter eine kleine Info und vielleicht auch noch mein Lieblingsbier was ich da getrunken habe und dann hat man in dem Instagram Kanal eigentlich so einen digitalen Bierguide von der ganzen Welt finde ich eigentlich eine ganz witzige Idee gucken wir mal, was wir den gefüllt kriegen also nicht nur dass ich den befülle du auch wenn du irgendwo bist Gern. drei Fotos machen immer mal schön filter damit es hübsch aussieht kurze kurzes Statement ein zwei Sätze drunter, Lieblingsbier drunter und dann haben wir was Rundes. Perfekt. Also ich freue mich schon. Ich freue mich generell auf euch. Wie gesagt, liken, Daumen hoch, Glocke abonnieren. <lacht> <lacht> nee, nicht Glocke mit den Glocke an andrücken. Alle ich lerne das auch nicht. Ähm, ja. Lassen wir mal lieber noch ein Bier trinken. Also ja. Prost und äh, habt einen schönen Abend. Schönen Abend noch, Achim. Ja. Oh.